Mein Name ist der EP und ich bin euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Ja, ein neuer DLC-Charakter ist rausgekommen. Das heißt, ich muss wieder das Spiel rauspacken. Also, ich muss nicht, aber und auspacken sich eigentlich auch nichts, weil das Spiel ist auf der Konsole installiert. Aber ja, ähm, ihr, weißt, ihr wisst, wie das hier abläuft. Ne? Ist der letzte Kämpfer vom Kämpferpass vom ersten Kämpferpass? Es wurde schon wieder ein neuer Kämpferpass angekündigt mit sechs Charakteren. Das ist doch nicht schlecht, oder? wir kommen irgendwann dazu noch mal sechs weitere Charaktere, aber mit diesem Kämpfer passen wir jetzt erstmal hier fällig Und ich würde sagen, wir gehen dann jetzt und spielen den klassischen muss mit unserem neuen Kämpfer. Und zwar haben wir Bilef oder Bilef, Ich weiß nicht, wie der Name ehrlich gesagt ausgesprochen wird, aber weil von feiern Emblem Free Houses, der Hauptcharakter von Fire Emblem Free Houses, den man spielt und ja und auch in der weiblichen version natürlich und ich sehe sofort die haarfarben anlehnung und so das sind bylet. was wenn ich Weib auch weil so Dimitri edelgard cloud ich nehme an so ist ja und das sind die wenn die wenn man weiter in der story ist so um, ja erben des emblems ja weiß ich nicht ich weiß ich bin schon der meinung wir haben zu viele feier emblem charaktere ich meine wir haben 1 2 3 4 5 6 ich habe wahrscheinlich schon einige verpasst ne? äh, robin robin bin ich jetzt nicht und ja ich muss nicht unbedingt einen Repräsentanten von jedem Fire Emblem haben, aber ich bin natürlich auch nicht als großer Fire Emblem Fan sehr betrübt, dass wir einen bekommen haben. Aber ja, sagen wir fangen schon mal an. Kleiner fun fact Auf meinen englischen Kanal bin ich gerade Fire Emblem Free Houses äh, Let's play Schon seit Ewigkeiten nicht mehr fortgesetzt, aber ja, irgendwann werde ich schon mal weit spielen. Und ja und natürlich gegen den ja natürlich nehme ich die weiblich version weil die viel besser aussieht so wollen wir jetzt hier reingehen erstmal gucken wir mal äh, mit neutral drücke den Klopf kurz um pfeil zu erzeugt einen mächtigen Lichterstrahl. strahl war ein bogenförmiger vorwärts sieben eines schwert des schöpfers äh, ein sie extrem scharf macht ich aber äußerst angreifbar so, und dann haben wir Himmelspalter der Schafferin. ein 100% langen. wenn wir schon nicht hier oh, oh. Ja, die ganzen Waffen, das sind alles, glaube ich, die legendären Waffen von den Hauptcharakteren. Die sehen alle irgendwie so krass aus. Wir selbst haben das Schwert des Schöpfers. Nein, das. Das hier. Peitschen schwert, wir haben oh ja Feiern der macht schon Bock, aber ich komme einfach nicht hinterher, weil ich hier auf diesem Kanal so viele Let's Plays habe und ich komme einfach nicht dazu, irgendwie mal weiter zu machen mit dem Spiel. Deswegen, ja, ich würde sehr gerne mal weit spielen, das Spiel äußerst bock macht auf jeden Fall mehr Bock als letztes Feiern im Spiel. Ja, kenn ich kenne ich aus Feiern. Ich wir haben ja mehr Feiern liegen, wieder jetzt hier drin kann das sein. Da ich auch Feiern mit einem 6, ne? Oh. Das ja, so ist wie Ganondorfs äh, Mega-Punch hier. Sehr langsam vollmächtig. So eik und Ike. Oh <lacht> Thema. An diese Lieder alle schon drin, ne? In dem Spiel. Irgendwie ist sie voll überpowert, oder? will ich mir nur ein. So, wir spielen ja auch gleich noch das Geisterbrett und ich hoffe wirklich, dass sind keine Spoiler, wenn ich bin eigentlich nicht, bin eigentlich nicht bin schon ein bisschen weit also so viel von dem spiel ist glaube ich nicht mehr übrig glaube ich ich weiß es jedenfalls nicht so, da war perfekt. Da weg und ja professorin gewinnt ja das Sensei mit japanischer sprachausgabe wir sind da ein lehrer von einer riesigen schule da in dem spiel und ja am anfang des muss man sich eine von drei klassen aussuchen und je nachdem welche man sich aussucht ist es doch ein bisschen anders ich weiß es natürlich jedenfalls noch nicht ich habe jetzt nur eine gespielt Die klasse der blauen Löwen genommen, danach dann gibt es noch, glaube ich, schwarze Adler und goldenen Rehe, also auf deutsch übersetzt. nehmen an, die heißen so auf deutsch übersetzt sind übrigens ja auf flammen gewinnen, gerade ohne Probleme machen, aber auch Schaden. Ich bin ich Doch, ich nehme, glaube ich, voll viel Schaden, wenn ich diesen angriff einsetze Gott, ja okay, ja ich jetzt Nein, ich wollte eigentlich okay. Ja, komm. Ja komm ja schade, ist nicht beim ersten Versuch. also so ein guter Trend in letzter Zeit. Die nicht peitscht aus sie aber noch nicht die neue Level, die war die auch hinzugefügt worden ist. Willst du nicht so das Schwert des Schöpfers? Das ist Schwert und Peitsch. Was machst du dagegen? Okay, Wollte schon sagen, so okay, kommen schon acht irgendwas wenn wir haben ja nur schaffen oh. no. und wir haben alle die farb von edelgard dimitri und cloud wenn wir schon von denen reden deinen hintergrund ist einer von denen dimitri der hübschling der irgendwie voll zum edge laut wird Spoiler spiel gibt es irgendwann so ein fünf jahre times gibt und den typ in der mitte mit dem blauen klamotten also der hübschling äh. ja, das edelrad vielleicht gesagt in das level sehen wenn es geht das ist sowieso schon mal die schwarzen adler ne? Wer ist da noch glaub, links von edelrad petra ganz links ist nicht ich kenne noch meine kasse wie heißt der ja nochmal ey? Schon viel zu lange er dass ich wer gespielt hat die gelben Rehe oder goldenen Rehe ganz links ist Hilda. ganz rechts ist ich glaube Leonard Und mit der Cloud so zu nerven oh. so. Das war, haben wir alle die charaktere mal gesehen trotzdem voll viele punkte bekommen gut unser spiel war weit spielen, ich komme einfach nicht dazu ich habe so viele sachen hier auf diesem kanal kommt einfach nicht hinterher ich habe ein. So, ich hab eine Idee. Sorry. Okay, so viel dazu. Äh. Okay. Hier. wie gesagt ich bin nicht so weit in dem spiel deswegen hoffe ich diese dieses geisterbrett ist nicht voll mit spoiler oder so das wird mir ein bisschen weiß nicht, die suche versalzen gerade so, und ihr beiden okay, wenn jetzt hier wenn wir jetzt gegen rather gekämpft hätten dann was ich hoffe ihr seid auf meine seite Alter. Von äh, meiner Axt raus. Ich bin immer gut dabei, entspannt Axtkämpfer mehr oder weniger haben. Dieses Spiel. und vom Feiern Was jedenfalls. Boah, kommt gar nicht hinterher. Oh gott allein oh ähm ja super hey da komme ich jetzt setzt ein ticket ein können mich nicht aufhalten wow, die sind auch alle, alle respawnt Los geht meine Schüler ausgezeichnet. Also okay, ja, zwölf Minuten stimmt. So lange dauert ja nur. Da kommen neun. Irgendwas kommt neun. Irgendwas ich bin einmal punkt 9.3 okay, dann noch. Erster versucht Ich meine, ja, zweimal fragt Aber liegt ja immer noch viel Zeit dazwischen. vermisse ein bestimmtes Lied. Das ist das Hauptthema von dem Spiel. Der Lied von mir auch nicht bekannt weil ich weiß Super weiter spielen. gut. Aber cooler Charakter, ja. Ich finde gut, dass man jetzt alle Waffen endlich mal hier hat von feiern Emblem nicht immer nur Schwertkämpfer. Weil es gibt nicht nur Schwertkämpfer in feiern Emblem, es gibt auch axt und Lanzenkämpfer, also so drei Hauptwaffen und Bogenkämpfer, Bogen haben wir auch, ja. Und Magie, aber Magie haben wir ja schon. Und man kann ja. Wenn jeden Charakter, jede Waffe geben. Also macht irgendwie Sinn, dass weil irgendwie jede Waffe springen kann. Tresch kann er oder sie auch Magie anwenden. Ne? Aber das wäre ein bisschen zu viel. Weil wir haben schon drei legendäre Waffen. Das ist schon voll overkill irgendwie. Der Hauptcharakter an sich ist schon voll überfordert im Spiel, finde ich. Übelst viel Schaden. Das ist gar nicht mehr normal, ey ich glaube mit meinem da voll schwachen waffen herum und ich trotzdem irgendwie alles Ist schon irgendwie unnormal als spiel an sich ist glaube ich nicht so schwer aber richtig groß problem hat ja noch nicht in dem spiel ja. Ja, vielleicht wie man da liegt daran hat man weniger charakter man muss ja am anfang für eine klasse entscheiden welche klasse man unterrichten will da hat man irgendwie so einen haufen charakter ich glaube so zehn charakter pro klasse die im lauf des spiels spielen kann normalerweise hat ja eine ganze armee von leuten mein feiern du musst immer so auf ich habe zehn so begrenzt die man bis zum ende hier irgendwie äh, im nahen kampf und so ja mitnimmt aber wenn du alle trainierst, dann hast du irgendwann nicht stark äh, genug Leute, die am Ende zu stark sind oder so. Und dann macht das, das Spiel nur ein bisschen schwieriger. Na, so. ja. Ja, dann hat äh, T-Zeit mit dem Spiel. Und kann sein charakter zum T einladen. Na, <lacht> glaube ich... by love, männlich. Da muss ich extra noch mal weiblich kaufen Nino bleiben sieben so okay hier nochmal direkt in den Shop ein und gucken mal ob wir die weibliche Version von weil kaufen können ich auch schon da gesehen Sotis war auch da halt bestimmt schaden einmal extrem Das klingt auch nicht schlecht das Sotis ist so weiß ich nicht und oh, diese neue tetris geister okay. ja, Sotis ist irgendwie so ich glaube die göttin ich bin noch nicht so weit aber die hat irgendwie so ein göttin in weifen so, hier war das ne? nee, hier. hier ist die Geister. So, und ich hoffe, wir sind jetzt nicht voll die Spoiler, drin, ne? ja, Ich merke, ich habe extra hier gerade so gekauft, mit kriegen wahrscheinlich hier irgendwo ne? Ja, habe ich mir gedacht. Egal. Aber das hat Intro. kann ich gar nicht auf englisch ich kann ja nur auf japanisch darauf ja so ist die manchmal schon falsch gemacht ich habe hab noch terry nein so, das ist eins der kampfthemen von free houses das Thema, das man hat man gerade gehört haben mit den lerchen das hat intro des spiels auf englisch nein ich bin am schlafen schon wieder mal auf mich ein ja, dort hier war ja eine sängerin genau deswegen das ja, die war der opern deswegen kämpfen ja gegen Pummelhof. Ja, ich muss einen anderen charakter wählen noch mal von dem blauen löwen meine kavalierin oder, oder pegasus reiterin auch ich habe auch gesehen wir können auch Ja, so sehen die nach dem times aus sie haben sich irgendwie weil sie nicht haben die irgendwie so, obwohl das sieht ein bisschen dunkler aus als. Die haben sich irgendwann mit so das irgendwie so verbunden, damit der fusioniert die Haben irgendwie so göttliche Kräfte. Die haben sich mehr oder weniger in Super Saiyan Grün verwandelt. Oh Dimitri und du äh. ja. Mein Tank von edgelord Schlot Dimitri. Er sieht so krass aus nach dem. Ey. Nach dem Ding, kann man irgendwie ranzoomen. Ne, egal, der sieht voll krass aus irgendwie. Nach dem Time Skip, Schwarze Rüstung und so blauen Umhang hat er glaube ich. Zerzauste Haare. Der Augenklappe. Ey. Ich einfach alles und jeden umbringen. Ah, ja, du. mit meiner Ultimate. Ja, okay. So. So, Hilda. Von den goldenen Reen. Golden Deer, Gold Deer. ist auch ne? ja. Kämpferin? Okay. Ja, die bei der mal gern. irgendwie Bobby ist, die noch mal Delta. Hier ist irgendwie ein Fanliebling. Warum ist die nicht hier? Als Geist vorhanden. Die ist mehr oder weniger die Nata irgendwie von Feiern bleiben. Irgendwie noch schlimmer. Ich muss mal mit der durch die Tür reden. Ne? Weil die irgendwie... Nämlich weil irgendwie niemanden im Zimmer reinlässt, muss ich sie mal mit Kuchen auslocken. Einige Leute denken sich, worum geht's eigentlich in Was? geht eigentlich feier Das ging jetzt irgendwie nicht nach Krieg oder so. hat so. ich habe gerade 15.000 Gold irgendwie rausgeballert. Für ja, da, da trägt mich jetzt ein bisschen auf. So, ZF. Der Bruder und und Vater, das habe ich bis jetzt immer noch nicht so verstanden. Von einem meiner lieblingscharakteren im Spiel. So. Oh das so, wo ist ja Drache, ich erwarte Drache. Das ist ein Drachenreiter. So müsste euch irgendwo ein drachen kommen jetzt ah. Ah. Oh, ja bei den so am ende des parts der richtige zeitpunkt ne? Was sollte das sollte seine schwester sein nee, die bewohnerin die ich gerade erwähnt habe war dann, das nicht mal warum treffe ich Irgendwie treffe ich nichts mit ihr. damit macht er. oh, da ist voll. Wenn jemand damit trifft, am Abgrund, ne. sterben. ich muss sagen, so wie ich Zeit hatte. alles klar gut hier haben wir die drei Hauptcharaktere, die drei Main Lords, Edge Lord, äh ich meine Edelgard und also in meinem Playthrough jedenfalls sie die wie Ich weiß ja nicht, wie das abläuft, wenn nicht die schwarzen Adler genommen hätte. Weil Dimitri will sie jeden Preis jetzt umbringen. Alter, das macht voll Schaden, ey. Oh, da von... ja. oh, bin ich hin. da habe ich dich von eigentlich. Na. Voll so weit. Level 99 Evolution möchte. Oh, dann sieht man die wahrscheinlich wie die nach dem Timeskip aussehen. Oh, da will ich mal zeigen. Ich will mal, immer Dimitri zeigen. Echt demitri Dimitri. Ich hoffe, der kann sich auch irgendwie entwickeln. sollte du sein ne? Der tank meiner klasse ist nicht nein ich wollte gar nicht das bedeutet noch mal weil vor weil vor eber wilder eber oder so ne? irgendjemand bezeichnet die mit wie immer als wilden eber oder so Ich habe was. Mal... Lass mal mit einem Land fahren. das glaube irgendwie, irgendwie verpassen. Okay, wie kann man alle weiterentwickeln? So Cloud. man der Name klingt doch genauso wie der von den einen typen Gott. Okay. mal. Ja, was was hier. Oh, meine Steuerung verdreht. Gott. Okay. Was? Voll einfach. So, ich braucht man eigentlich noch mal um die äh, weiter zu kennen. So, Rhea unsere ja weiß sie nicht hohe priesterin von, von der akademie wo wir drin sind den punkt wo ich gerade bin muss ich gerade erst suchen also Und die kann sich in drachen verwandeln wenn ich freue da in den ja äh. kaum rede ich davon aber wenn ich zum Glück zurück bin, ich schon so weit. Zum Glück war ich schon so weit nee? Sonst wäre das glaube ich ein kleiner Spoiler gewesen für mich. Ich habe getroffen, dass halt sie so ein Angefahr, ich liebe diese die Dauer angefahren. Da kommt mich damit klar. Ah. Ah. Was mir die an, da ist klar und ist gegnerische Ultras, möchte plötzlich Wir haben. Unsere noch nicht gesehen hat, kriegt mich ein bisschen auf. sorgt für die kann sich auch verwandeln verwandeln. aber die zeit eins mit mir oh Gott, okay, hatte ich recht das kostüm ist eine anlehnung an ja okay wir werden so oder so jetzt im final smash irgendwann sehen und warte das jetzt mal eigentlich zu sehen danke okay ein bisschen unspektakulär, wenn ich ehrlich bin, zum so Bild von Sodas einfach im Hintergrund reingehauen. Dann einfach irgendwie so ein wirbel Oh Gott, schon wieder. Da ja wenn ich mein mal fertig mache so überpowered kommt die mir jetzt nicht so vor also oh gott mein gott hat eine reichweite zum glück Ich doch irgendwie oh gott no, das hätte ich irgendwie also wie heißt, wenn du mir jetzt mal oh, die hat hat sogar umgedreht im letzten moment peitsch ja, und du fliegst jetzt raus pass auf sehr gut so Aber auch geschafft innerhalb von 30 minuten Und Geld. Aber oh, ich liebe, wie es geht. Ich frage, ob die euro-japanische Person haben. So, jetzt will ich mal die drei hochleveln. Wenn ich jetzt bestimmt nochmal mache, ne? Äh ja, wie macht man das noch mal, ne? Stärken. Irgendwas braucht ich dafür, ne? So. Ich habe genug für jeden hier. Ja, sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Das level. evolvierbar wir jahre später klar fünf jahre später heißt sogar so dann ilga weil er übrigens so fremden für hause aber ist ja nicht schlimm ist jetzt auch schon älter ein bisschen ein jahr alt oder so haben da kaiserin edelgard mehr oder weniger auch den in, in mein fahrt jedenfalls. Und jetzt pass auf, das ist die, das ist die geilste Transformation überhaupt. Da so, guck, guck ich den Typen jetzt einmal an, ne? Also das ist so ein typischer Marv irgendwie so, ein Schönling irgendwie so, voll braver Junge und so. Der benimmt sich auch so und dann fünf Jahre später. haben wir Edschlott Dimitri. Ha, deine Tochter nennt auch mich Daddy. Okay, ähm, so, sonst niemand, ne? Na, Irgendwas anderes von alten Dingen hier noch. stiche Jinjos. neu. Glaube ich. Was Keine Ahnung, ich. Keine Ahnung ne? das hier. Was ist das? Der hammerstarke jo was? Sie sind noch alle vom letzten Part hier, ne? Kann ich noch irgendwas hier weiterentwickeln der Der rote Launenkönig, könig Und irgendwas, ich da gerade wieder draußen am arbeiten. nach der ist okay. bin ich aus Hyrule Warriors, König von Hyrule. Ja, der ist ein Schiff irgendwie so. Ich verstehe das auch nicht so. Ich spiel nur als Spiel. Ich kenne die lore nicht. Ich immer noch mehr. Mal richtig schon. Okay, egal. Alles klar gut. Ich möchte irgendwas kaufen. So. Neues hier, ein okay. Ich hoffe, ein ticket für das nächste Mal, dass ich wieder aufnehme. Gut, was war noch immer sein wird, wenn der nächste dlc charakter auskommt. Stehen jetzt wieder sechs offen und ja, dann seht ihr mich wieder hier in diesem Gut, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder.